Der das recht günstig macht. Und es gibt keine heimische Firma. Es gibt keine heimische Firma, die das machen könnte. Ich okay. stelle den Antrag, der Gemeinderat möge den Auftrag für den Austausch bzw. die Sanierung der Müllinsel, der Schaffung des Materials an die Firma Sturm groß Floren vergeben. Die Kosten für die in naher Zukunft anstellenden Sanierungen belaufen sich auf ca. 12.000 Euro pro Tag. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Enthaltungen, einstimmig aufgenommen. Es handelt sich um die, Mühle, in die Biele, Gasse Dorfstraße, Eichengasse, Blumengasse, Draht und Dekalgasse. Ah, Tagesordnungspunkt 12. Punkt 12, Prokuratisierung des Liebhochparkes, die Auftragsvergabe über die Bauaufsicht an Frau Dr. Renate sind wenig. Gibt's dazu fragen oder keine Antwort gestellt, da ist das noch Diese technologische ja, Bauaufsicht, die ist immer. Brauchen wir das schon als Ja, Punkt. Stellen den Antrag der Gemeinderat, möge den Aufschlag für die ökologische Bauaufsicht, Baubegleitung für die Ökologisierung des Liebhochbaches, brücke B70 bis gkb brücke in der Höhe von 14.646 in der Südömungsstreitgehälteres Angebot von 19.8.19. an 19. 19. Frau Dr. Bernhard S. Ingridis und Johann vergeben. Wir ja, damit einverstanden ist, Zustimmung? Gegenstimmen? Ja. Enthaltungen? Danke. Ja. Einstimmig angenommen. Ja. Jetzt mhm. eins war es mit dem ein ein <D1> unser, unser neues Team ausruhen. 13, ja, dann stehen da wieder Kosten. Uh, 13, wie kommt sie da her? Aspartierung, Strauchweg neu. Das war jetzt einstimmig. Das war einstimmig, ja. 13, Aspartierung, Strauchweg neu, Terminverschiebung auf 22. Das hat den Hintergrund, dass wir eben die vorher beschlossene Sportplatzbrücke heuer bauen müssen, weil sonst eben dann für die und alle nicht mehr drüber kommen. Deswegen haben wir den dort seinerzeit für 2018 schon beschlossenen Straßenneubau äh, auch für den Anreiner, der er darum gebeten hat, dass diese aus, sagen wir, beschlossene Straße eine vereinbarte Straße, die ja Vertragsverstandeinwohner war, der Gemeinde und beschlossen war, für 2020 fix beschließen, weil ja nächstes Jahr St Wahlen stattfinden damit es mit der Rechtssicherheit für, den, für die Erfüllung unseres seinerzeit beschlossenen Vertrages gibt. Ah, ich wollte mich schon dran? Ich stelle den. Danke, <lacht> Simon. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich stelle den. Jetzt haben wir jetzt alle gehört. Der Antrag der Gemeinderat, mir geht es ja um die Bürger. Uh, der Gemeinderat möge die Aufnahme der Assoziierung des Strauchweges neu als fixe Position in dem Vorschlag 2020 beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte mit Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke, einstimmig. <lacht> 14 <lacht> Durchführung von Auftragsvergaben durch auf das Land Steinmark Sanierung Keinerstraße. Straße, wir hatten das schon einmal in dem Straßenprojekt entlang der Autobahn mit dem Radrecht, da geht es nur darum, dass das Land Steiermark dort alles abrechnet und wir nur, und alles prüft auch und wir das bezahlen. Das ist eine Arbeitsvereinbarung für die Gemeindeverwaltung deswegen stelle ich den Antrag der Gemeinderat, möge Beschluss fassen: das Gründen der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit überträgt die marktführende in Angelegenheiten des Wegebaus die Durchführung der Auftragsvergabe von der Ausschreibung bis zur Zuschlagserteilung sowie die damit verbundene Bauabwicklung im Zusammenhang mit dem Projekt Sanierung Kreinerstraße im Land Steiermark Amt der steinlichsten Landesregierung Abteilung der sieben Gemeinden vor allem im ländlichen Wegebau-Reparat, Bauausführung, ländlicher Wegebau, weil damit einverstanden ist. Ihr eine genau, Frage, wann ist Baubeginn? Äh, ich, nächstes Jahr... Kann das nicht genau sagen. Aber nächstes Jahr. Heuer brauchen wir noch die Brückeverbreiterung bei der Eisenbahnkreuzung, weil es also notwendig ist für die Sicherung und nächstes Jahr wird die umgesetzt. Nächstes Jahr. Ja, bitte mal zeigen der dazu. Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke, einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 15. Förderung des Ecoturbino. Das ist so ein Schicht, das da entstanden ist. Das ist so etwas, was man wasserspart, das ist jetzt zur so Auflage, und zum Ausprobieren liegt es dann immer, glaube ich dem was also, natürlich gut hat, äh, und da ist jetzt noch die, die Bitte gekommen, im Vorstand, wo man das diskutiert, dass es nur über die heimische Firma botlos quasi vertrieben äh, wird. wird. Das heißt, die Bürger können sich mit einem 10%igen Rabatt, dadurch, dass durch die Gemeinde beworben wird, gibt es die Firma um 10% billiger der Firma botlos und wenn der mit der Rechnung, Hereinkommt, weil wir in die Abwicklung haben. Wenn er mit der Rechnung hereinkommt ins Gemeindeamt, kriegt er nochmal 10% auf den Kaufpreis zurück. Wobei mein Vorschlag dann ein. Von ne? uns. Nee. Sonst. Weil das ja eine wassersparende Maßnahme ist und somit wieder eine Umweltmaßnahme. Für mehr, das auch, das Ganze kostet 57,60 Euro, glaube ich. Das Euro. ,70. ,70. Das schraubst du zwischen dem Duschschlauch und dem, was das rauskommt, rein. Und dadurch wird dann Luft angesaugt, die Wassertropfen werden vergrößert und du hast beim gleichen Duscherlebnis äh, ein einen geringeren Wasserverbrauch. Ich habe daheim getestet bei mir, und zwar nicht beim Duschen, sondern mit dem Wasserstoff in einem Messbecher. Und ich habe wirklich knapp ein, Dring, ein Viertel weniger Wasser in, im gleichen Zeitraum von 10 Sekunden und dort mitgestoppt als bevor ich und es steht, steht nur beim Wasser, nicht beim, bei anderen Wasserheimen. Es geht prinzipiell bei jedem, es ist nur die, da ist eine Turbine drinnen nicht? und durch die Kavitation, durch die Drehung der Turbine nicht, entsteht ja. einfach nur eine, eine Luft drinnen, nicht, die quasi den Wassertropfen aufbläst und du hast am Körper das gleiche Feeling, wie wenn du einen vollen Wasserstrahl hast. Nicht? Nur für einen normalen Wasserhahn, der ich Sachen nicht erreicht, ein normaler Spar. Weil da ist ja egal, da der kein Feeling Ja, Das aber ne? jetzt ist es weit gerade dazu, Das ist ein Umweltgedanke und er hat gesagt, er als Firma lässt 10% nach beim Preis, wenn die Gemeinde etwas auch tut. Somit haben wir eine 20%ige Förderung für den Bürger damit er was tut, gegen Wasserverbrauch oder für weniger Wasserverbrauch. Das ist eigentlich der Stromverbrauch vom Heißwasser, ja, dass du dann weniger brauchst, In Wirklichkeit ist das ein Angebot der Firmen gewesen, ich habe ich kann uns dem Gemeinderat vorstellen, und ich, und der Wunsch war aber auch, dass das auf ein Jahr beschränkt ist von Josef, ich glaube, also, das ist ein dass wir es einmal testen. Ich weiß gar nicht, wie sehr das angenommen das ist. Es würde dann einen Artikel geben in den nächsten Liebernachrichten Nachrichten oder ein Flugblatt, wo diese Aktion beworben wird, das heißt, die, die Firma geht von ihrem Preis 10% runter, weil ist die Gemeinden auch 10% erzeugen. Ist das nicht ein bisschen unüblich? Ich weiß nicht, ob wir das Vergangenheit jemals hatten, dass man ein konkretes Produkt von der Gemeinden zahlen war zu dem Produkt 10% dazu. Also, wenn man mal 10% runter geht, ist nett. Aber es ist wir schon gehabt, eben wie das gleiche Beispiel mit der Alarm. Aber ist, das nicht, ist es da, ist aber, das ist aber nicht schon ein konkretes Produkt, Produkt sondern, ein, ein, sondern ein das Ding? Ist, ein ein Ding. Ein ja, okay. ist es da konkret ja. wirklich um eine Verlieren Firma, wo Firma, Firma. Für die Firma, ich wollte das dazu sagen. Ist da ja. nicht ein Patent drauf? Vielleicht gibt es nur das eine. Also, ich habe sonst ja, nichts Vergleichbares gefunden. Entstanden ja, Stand ist das Ganze bei die Firma, mein Friday Die Wassersparer in Schuschke findest du um drei, vier Euro irgendwo. Nur das sagen halt, dass das die einzige Firma ist, die den gleichen Komfort hat. Du hältst nur für ein bisschen an ja. Schmäh Deswegen habe ich, hab ich vor zwei Wochen, glaube ich, hineingeschrieben in die, an alle Fraktionsführer, dass dieses Team vor dem Bürgerservice abzuholen und zu testen wäre. Ja. Ich würde, ich meine, auch wenn das das beste Produkt überhaupt ist und es ein super Patent drauf ist, es ist ein bisschen unüblich, dass wir als Gemeinde, wir als Verkaufsförderung, und das ist nichts anderes als eine Verkaufsförderung für ihn, es Subvention für ihn, für dieses Produkt, das wir das ja. Aber das ist eine super Geschichte, das ist ein bisschen unüblich, weil der ja, Strahl ist, ja eh für den Bürger. Wenn das Ding super ist, dann soll man das mal selber Warum ist ja das Gemeinde. Wenn wir eine Obergrenze machen, Bernhard, Obergrenze, weil Ich denke es mir nur einen Schritt weiter. Es gibt ja ein anderes Superprodukt, das zum Beispiel Stromsport. Und das ist genau wie das Superpatent drauf. Da kommt der nächste, immer wieder 10%. Ich geht nur zu bedenken auf einer höheren Ebene, auf Landes- oder Bundes- oder auf Europäische, europäischer Ebene, wäre so eine Maßnahme illegal. Ist. Aus gutem Grund. einfach. Also konkrete Steuerung ist, ich weiß schon, die dürfen was als Gemeinde, das ist okay. Aber es gibt einen Grund, warum es illegal ist. Weil es in Wahrheit Tür und Tor aufmacht, dass ich mit Steuergeld konkrete Produkte fördere, nur weil jemand einen guten Draht und ich unterstelle da nichts, da ist man eine gute Sache sein, aber es öffnet Tür und Tor, dass man das machen könnte. Und ich glaube, dass man prinzipiell dagegen sein sollte, mit Steuerträglich ein konkretes Produkt zu fördern. Aber das Ding voll super ist. Ja. Das ist also, also Ziel, Ziel, Ziel ist ja, Sprung zu sparen. Das ist ja immer Interesse als Bürger. Ja, das ist spitze, weil du brauchst nicht so viel Heißwasser. Die Sache war, wenn man das da in meine Rede, wenn man das vernünftig beschließen kann, wenn bei jedem, jedem Team darüber nachdenken, wenn man das ist, wenn man ist. Und ich schiebe jetzt ganz wichtig vor, mir diese Anfangsfrühe über meine Kinder, um aufzuzeigen, was wir alle für den Tier und Umweltschutz durch diese komischen Dinge zu machen, die Freitag, heute äh, habe. Wie der Marasach also immer freaky fresh, das ist ein Freund, der überfällt. Äh, und diese Firma aus Oberösterreich hat eines meiner Videos gesehen, daraufhin äh, haben sie mich eigentlich zuerst eingeladen, und das ist ziemlich weiter weg nach Oberösterreich, dann ist aber der Vertreter dieser Firma dort Gegend unterwegs gewesen, und ist vorbeigekommen und sagt, so dieses Modell haben sie schon mit anderen Gemeinden gemacht, und er bietet an, dass wenn die Gemeinde quasi 10% fördert, weil wir ja dann Interesse hat, dass wir haben, dass also Umweltschutzmaßnahme an die Bevölkerung bringen, dann er erst auch mit 10 Somit ist es für den um 20 billiger und sowohl die Firma wie die Gemeinde geben 10 dazu. Das war jetzt die ja, oder, oder was ist das, Minus 8,5, ja, da kommt das noch weg. Seine der seine ja. 20 von die also den 56. Ja also wenn es wirklich ein anliegen wäre, dass man, die Leute Hast du sicher nicht wissen, wer will Geld machen man dann aber auch auf die 10% erlassen, vollkommen unabhängig von dem, was wir tun. Er hat mir zwei Sachen vorgestellt. Er der Eco-Turbiner so das kleine Teil, was er mitgebracht hat. Er hat er andererseits mir andererseits vorgestellt, was diese Firma macht: Wärmegewinnung in Abwasserkanälen. Und dazu ist Liebhoch im Moment zu klein. Bei größeren Bauprojekten wäre ich das vorschlagen, wie zum Beispiel beim Sportplatzprojekt. Es das schaut heißt, so aus, dass im Abwassergar unterhalb drinnen eine Scheibe ist. Und dort geht dann eine Wärmetauscher hin und her, da kannst du ganz viel Abwasser aus dem Abwasser Wärme gewinnen, das du mit geringer Stromleistung aufheizt. Und das nur der Zulauf muss gleich sein. Das heißt, wenn dort 100 oder 200 Wohnungen sind, die alle durch a weggehen, dann hast du einen ständigen Abfluss und dann, kann, dann zahlt sich das aus. Da gibt es auch genaue Berechnungen. Ich habe gesagt, wir schauen uns das im ABV auch an. Aber es schaut so aus, als hätte es für uns noch nicht ausgegeben, bei dieser Durchflussmenge. Und das Baum hat dann zufällig dieses Produkt mit, hat es mir gesagt und hat dann gesagt, das wäre ein Vorschlag. Das so viel zu der Geschichte, ich, wenn man Wasser sparen kann. Gibt es da andere Meinungen dazu? Wie steht, wie steht die, wie steht, wie steht skeptisch? wie steht die SPÖ dazu? Ich bin persönlich dann, Herr Lohr. Okay. Das ist Ich Das ist ein Wir haben das Thema früher mit der da haben wir ein spezielles Produkt förder. Wir haben eigentlich überall noch ein spezielles Produkt dafür. Es gibt keine generelle für Also, ich werde es kaufen. Ich habe drei Kinder. Das sollte sich aus, wenn der Letzte danach noch ein bisschen Hasswasser hat. Und ich brauche keine Vier der Familie schaden bis zu 240 Euro pro Jahr. Wasser Also, kein werde gar nicht, oder wie? Ich ich nicht. Ich ich ich Probieren wir es für die Zeit, Ja, ich ja, gesagt, so, genau. Die wissen die, die ja, noch mal ja, vor. Ja, ja. Stellen, den, ja. Ja. Ich stelle den Antrag der Gemeinde, um die Förderung des Wasserspartner, der Wassersparinnovation der Bildung, mit der in einer stark verwirrenden Wasser- und erzeugt Erzeugung der wird, Wasser, Energie gespart werden kann, als Beitrag zum Bürgerschutz mit 10% für an die Bürgerinnen und Bürger zu beschließen. Das Produkt kann bei der Firma bodenlos gekauft werden, die gleichzeitig die von der RAMA gewährten 10% Rabatt weitergibt, und die 10% Rabatt der Gemeinde werden dem Bürgerservice unter Vorlage der Rechnung ausbezahlt. Diese Aktion ist vorerst auf ein Jahr beschränkt, vom 1.10.2019 bis 30.2011.2011. Ja. Ja. Ich hätte dazu nur als ja, allgemeine Frage, wie unsere Linie dazu. Mir also, geht jetzt rein um das, das Prinzip dahinter. Wenn jetzt in Zukunft andere Produkte herkommen, die sicher auch super sind, ich mal wieder wiederfinden, dass das ein schlechtes Produkt ist. Aber auch Produkte, die Energieersparnis und so weiter bringen, werden wir die dann alle in dieser Art und Weise behandeln? Oder werden wir dann auf, damit wir uns zu werden? Oder je nachdem, wie man uns gerade viel fühlen? In Wahrheit ist es ein Eingriff in einen Markt, wo es. Haben wir das als ja. ich, was ist unsere Linie dazu, wo man uns erschreibt, tun wir es dann? Entschuldigung, oder wenn oder ich, nur ich ein gutes Ort Ort hat? ich glaube die Linie ist folgende, und zwar, dass man Vorbild sein möchte. Ich glaube, dass man in ein paar Jahren schon du. auf diesem Zug aufges... also, also vor, dass man da... Aber da kann ich anfangen in den öffentlichen Einrichtungen vor allem sagen, den Duschen des Einzelnen, das braucht man weniger, das das oder in den nicht. Das wäre richtig auch schon durch die Gemeinde, aber nicht als genau. Vorbildung für andere, nicht? Um, um das Produkt zu bewerben. Aber ja, das, das ist, ist eine Marketing Marketing aber ich also das so fördern, ich, mit, ich würde es Also ich sage, in dem Fall macht es für mich Sinn, sonst hätte ich es halt nicht vorgestellt. ich werde in Zukunft einfach im Vorstand einmal. Und der Vorstand hat diesmal nicht gesagt, das ist komplett ausgeschlossen, sonst hätte ich das gerade in die Gemeinderat gebracht. Ich habe gesagt, ich vor, wir werden das. Anlassfall sollte wieder sowas kommen, wenn wir wieder die Gremien damit behandeln. Man könnte auch vorher, wenn es nicht so klar ist, wie da eine eindeutige Geschichte vorher im Umweltausschuss behandeln, dass man das wirklich von Einzelfall zu Einzelfall, für das haben wir eine Gemeinde, behandelt. Wir sollten schon ein Prinzip dahinter haben, wann greifen wir dieser ganz klaren Markteingriff, wir sagen, wir fördern ein Produkt gegenüber dem anderen. Da sollte man schon ein Grundprinzip haben und nicht nur. Heute wollen wir es nicht. Ne? Und wenn wir es für sinnvoll wenn wir es für sinnvoll halten dann können wir es entscheiden. Wenn wir sagen, es macht keinen Sinn und macht wir es nicht, dann das das das ist es nicht Zum Beispiel, der Landtag könnte sowas nicht beschließen oder nicht. Warum? Da sitzen alle nur leid. Da sitzen Ah, nein, auch eine konkrete Produktförderung. Das ist nicht ein Grund, das ist eine <lacht> andere Gewinnwelt, das Thema, dass das sogar verboten ist. Da sitzen auch nur Leute. <lacht> und ich glaube, dass wir das kennen, wir sollten uns schon bewusst sein, wo immer wir sowas ja, ist Und nicht, weil jemand gute Connections verleiht zu jemandem Gemeinschaft, aber nicht, dann fördern wir sowas nicht. Ich glaube dass wir eine, eine Grundlinie haben sollten, es geht auch nicht um Verwirrschung, das, das ist das Problem, aber es ist ein Prinzip, Frage. wir hier konkret eine Firma, das bedeutet, wir benachteiligen damit alle Konkurrenten von ihm. die haben da jetzt gar nicht die sagen uns jetzt gerade wurscht. Das ist, weiß auch, sehr wirklich fair, alles okay. nur